Zusammen, ich melde mich mit einem kurzen Video über den Hack des Spartan-Protokolls, der dieses Wochenende passiert ist. Das Spartan-Protokoll auf der Binance Smart Chain wurde gehackt. 30 Millionen Dollar sind weg. Unbekannten Hackern ist es gelungen, einen Liquidity Pool bei Spartan komplett leer zu machen. Und in diesem Video möchte ich euch darüber informieren, wie ihr rausfindet, ob ihr betroffen seid, was jetzt genau zu tun ist. Und was, zumindest nach aktuellem Kenntnisstand, am Wochenende da passiert ist. Das Partnerprotokoll, das ist ein, eine, eine Plattform für synthetische Assets auf der Binance Smart Chain. Ich hatte in, meiner, in einem meiner vergangenen Videos auch darüber schon berichtet. Ich habe auch selber da investiert und bin auch von dem Hack betroffen. Und ich denke, wenn jetzt der ein oder andere, der meine Videos guckt, auch investiert hat, interessiert er sich wahrscheinlich dafür, ob er betroffen ist und was er jetzt tun muss. Deshalb kurz dieses Video. Und zwar, was ist also passiert? Das Spartan-Protokoll, das hat ja diese Liquidity-Pools, um hier Liquidität einzusammeln, die dann bei den synthetischen Assets gebraucht werden. Ähm, die synthetischen Assets sind noch nicht da. Wir befinden uns noch in der Version 1 des Spartan-Protokolls. An Version 2 wird gearbeitet und die Liquidity-Pools von Version 1, äh, die findet man auf der Spartan-Website hier unter Pools. Hier ist die Liste mit den Pools und wenn ihr hier in den Pool mit dem BNB investiert habt, also wenn ihr hier Liquidität eingelegt habt, dann seid ihr leider von diesem Hack auch betroffen. Und das wird vermutlich auch bedeuten, dass eure Einlage komplett verloren ist. Das tut mir sehr leid. Das sind eben so Dinge. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, das gehört irgendwie ja äh, zur Krypto und zum Defi-Bereich dazu. Wir wissen ja alle, die Protokolle, äh, die wir hier nutzen, die sind äh, teilweise auch noch experimentell und noch sehr jung und da können auch Bugs passieren die dann ausgenutzt werden können von Hackern. Das kann man natürlich immer sagen. Aber es ist natürlich keine schöne Sache, wenn man wirklich selber davon betroffen ist. Ähm, daher also sorry, ähm, das ist äh, echt doof. Ne? Und ähm, ich weiß natürlich auch, wie sich das anfühlt. Mir ist das schon mehrfach passiert und äh, das ist eben keine schöne Sache. Ja, also wenn ihr hier investiert habt, dann ist wahrscheinlich eure Einlage komplett verloren, denn äh, dieser Pool wurde geleert über einen bestimmten Trick. Das erzähle ich auch gleich, wie die das gemacht haben, aber ähm, also, da gibt es nach meiner Vermutung auch echt keine Chance, dass die Assets wieder irgendwie zurückzuholen sind, dass sie zurückkommen. Ähm, denn äh, das ist also ein sehr effizienter Hack gewesen, der auch sehr schnell abgelaufen ist und ähm, es ist normalerweise so, dass diejenigen, die sowas machen, ähm, auch ganz gut darin sind, ihre Spuren zu verwischen. Die wird man wahrscheinlich nicht mehr äh, zu fassen bekommen. Ihr seid jedenfalls nicht betroffen von diesem Hack, wenn ihr einfach nur Spartan Tokens gekauft habt und die in eurem Wallet habt. Also zum Beispiel, wenn ihr hier in Metamask irgendwo einen Spartan Token habt dann oder die Spartan Tokens noch habt, die sind sicher, also die Tokens gehören euch noch, die können da auch nicht weggenommen werden und wie es aussieht, ist es also so, dass der Hack auch jetzt vorbei ist, also es passiert jetzt eben nichts mehr, das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht betroffen seid, dann wird wahrscheinlich auch erstmal nichts weiter passieren, der man muss natürlich dazu sagen, dass so ein Hack sich auch normalerweise auf den Preis des jeweiligen Tokens auswirkt, der dann in der Regel also drastisch fällt, weil natürlich große Verunsicherung herrscht. Und das bedeutet also auch, wenn ihr einfach nur Spartan Tokens in euren Wallets habt, dann kann es immer noch sein, dass ihr betroffen seid, weil natürlich dann der Wert eurer äh, Tokens sinken wird. Das ist zumindest normalerweise so ganz interessant finde ich jetzt hier, also ich habe ähm, mir die, den Kurs mal angeguckt, der Hack ist also jetzt am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert und inzwischen hat sich der Spartan-Token auch schon wieder ganz schön erholt, ist also jetzt über Nacht um 40% gestiegen, was echt total crazy ist, weil normalerweise ähm, also in einem, ich sag mal, in einem Bear-Market oder in einer anderen Marktphase äh, wäre das also völlig undenkbar, da wäre der Token erstmal komplett fast auf Null gefallen oder er hätte sich mindestens so auf um ein Viertel, äh, auf ein Viertel ähm, äh, hätte der nach unten korrigiert. Und das äh, ist also hier auch natürlich ein eindeutiges Zeichen, dass wir mitten in der Altcoin-Season sind, äh, wie ich in meinem letzten Video von Sonntag auch schon irgendwie gesagt habe. Also äh, das Protokoll wird gehackt, ein Liquiditätspool, und zwar der wichtigste, wird komplett geleert. <lacht> Zwei Tage später äh, ist der Token schon wieder fast auf dem neuen All-Time-High. Also irre. Und ähm, also man sieht es hier auch, ne? Der Token hat also im Prinzip richtig zugelegt nach dem Hack und ähm, das versteht, also das, das kann man eigentlich nicht mehr verstehen, sowas ne? Also denn, man sieht ja, hier ist der Hack passiert, ähm, äh, Token stürzt, Preis stürzt ab, ähm, dann bleibt der unten auf dem Niveau und äh, zwei Tage später ist es so, als wäre nichts gewesen. Naja, also äh, darüber mag man jetzt denken, was man möchte. Die ähm, Seid ein bisschen vorsichtig, also ich würde hier definitiv nicht mehr empfehlen, irgendwie diesen Token noch zu kaufen, denn äh, der Hack ist zwar vorbei, aber es ist eben noch überhaupt nicht klar, wie mit diesem Hack umgegangen wird. Ich finde auch äh, jetzt die Art und Weise, wie vom Spartan-Protokoll hier reagiert wird, nicht besonders, ich sag mal besonders geschickt oder besonders gut oder wer weiß, vielleicht ist es ja doch irgendwie geschickt äh, und zwar wird hier quasi äh, da aufgerufen, dass man jetzt also erst recht irgendwie hier bei Spartan äh, einzahlen solche steht das also they may have taken our funds they may have kicked us when we were down they may have thrown shade and spread misinformation but they did not take our souls Spartans we will rebuild assemble the shield wall also ich meine, man muss einfach mal dazu sagen, klar, sowas könnte man meiner Meinung nach ganz gut machen, wenn man also jetzt schon kapiert hätte, was ist da genau passiert, wenn man schon eine Lösung hätte, wenn man also im Prinzip darauf ähm, adäquat reagieren kann. Aber ein Tag nach zwölf Stunden, vor zwölf Stunden, also ein Tag, nachdem äh, quasi 30 Millionen Dollar durch so einen äh, Fehler, in deren äh, Code verloren gegangen sind, kann man das eigentlich nicht machen, finde ich. Ne? Also das äh, mag ja jeder sehen, wie er will. Äh, scheinbar ist es eine sehr, äh, vielleicht doch eine sehr geschickte Art, denn es hat ja offenbar funktioniert, denn der Token äh, ist ja, der Tokenpreis ist ja offenbar jetzt tatsächlich gestiegen. Naja, tot, das sieht, daran sieht man also auch, wie crazy im Moment diese ganze, äh, die, die, der Kryptospace ist. Ähm ja, also ihr seid betroffen, wenn ihr in diesem Liquiditätspool drin wart. Ihr seid nicht betroffen, wenn ihr einfach nur Spartan Tokens in eurem Wallet habt. Was ist genau passiert? Das kann man ganz gut nachlesen bei der Seite rekt.news. Die äh, den, die Adresse seht ihr ja hier. Ich werde den Link auch in die Beschreibung packen. Unter rekt.news bekommt man eigentlich immer ganz gute Analysen und Darstellung von den äh, letzten Hacks, die passiert sind. Und äh, hier ist also Spartan Protocol rekt. Wenn man also hier diesen Artikel sich anschaut, dann wird hier im Prinzip erklärt. Ich mache das jetzt mal ganz grob. Wenn ihr an den Details interessiert seid, geht da mal rein. Also, die Pack Shield, das ist auch so ein Auditor, Smart Contract Auditor, hat also schon mal eine Analyse, eine erste Analyse von den Vorgängen des, am Wochenende hier veröffentlicht. Und was hier passiert ist, ist, die Hacker haben als allererstes mal einen Flash Loan genommen. Bei PancakeSwap war das. Und äh, das heißt, die haben sich also, hier steht, 10.000 WBNB geliehen. Ich glaube aber, das stimmt nicht. Das ist, glaube ich, ein Schreibfehler. Es kommt auch von der Logik her, der, die, hier, der, die hier in diesem Artikel äh, aufge erläutert wird. Das kommt eigentlich nicht hin. Es müssten, äh, es sind wahrscheinlich 100.000 äh, BNB gewesen, die hier als Flashloan genommen wurden. Dann wurden quasi diese 10.000, äh, Quatsch, die 100.000 BNB, die hier im Flashloan genommen wurden, benutzt, um äh, den Pool, den Pool bei Spartan-Protokoll künstlich aufzublähen und dann quasi die Preise in diesem Pool zu manipulieren und zu verschieben, sodass also der Hacker dann oder die Hacker es schaffen konnten, hier äh, die ganzen, den ganzen Pool leer zu machen. Und das konnte nur funktionieren, weil in dem Code von diesem Liquiditätspool ein kleiner, aber entscheidender Programmierfehler drin war, nämlich dass hier die die Pool-Anteile bei Einzahlung und bei Auszahlung über, ich nenne es mal ganz vereinfacht gesagt, über eine veraltete Token Balance berechnet wurden. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn man in den Pool reingeht, dann bekommt man ja einen Anteil an den Pool, an dem Pool, also ein Liquidity Share. Und ähm, wie viel, wie hoch dieser Anteil ist, der muss ja berechnet werden. Und wenn da also eine ein, ein Status des Pools zugrunde gelegt wird, der nicht mehr aktuell ist, der nicht stimmt, dann äh, stimmen natürlich die Poolanteile nicht und das kann man also ausnutzen, indem man ähm, quasi äh, sich mehr auszahlen lässt, als einem eigentlich zusteht. Das ist hier ganz grob passiert. Die Einzelheiten, die stehen hier. Und das Ganze ist mit Hilfe eines Flashloans passiert. Und ein Flashloan, was ist das? Das könnt ihr hier zum Beispiel in der Binance Academy nachlesen. What are Flashloans in DeFi? Auch ganz grob gesagt ein Flashloan. Das ist ein Darlehen, das man auf der Blockchain nehmen kann, das unbesichert ist. Man muss keine Sicherheit hinterlegen. Man kann also einfach nur das Geld abheben. Man muss dafür Zinsen zahlen. Und man muss es schaffen, diesen Flashloan in derselben Transaktion zurückzuzahlen. Und wenn man das nicht schafft, diesen Flash Flashloan zurückzuzahlen, dann äh, ist die ganze Transaktion ungültig. Dann ist das also so, als wenn dieses Darlehen nie passiert wäre. Das kann man also als normaler DeFi-User gar nicht nutzen, weil man hier mit Metamask eben jede einzelne Aktion, die man hier macht, ist eine Einzelne Transaktion, also das bedeutet, wenn ich jetzt hier also mir einen Flashloan nehme, dann wäre das eine Transaktion und dann kann ich schon nicht weitermachen, weil ich müsste quasi in derselben Transaktion den Flashloan auch wieder zurückzahlen, so dass also mit normalen Mitteln, die wir so zur Verfügung haben, normale User kann man da eigentlich gar nichts machen, das kann man nur nutzen, wenn man Programmierer ist. Und man kann dann ein Computerprogramm schreiben, das eine einzelne Transaktion so zusammenbaut, dass am Anfang der Transaktion dieses Darlehen genommen wird, das unbesichert ist, in nahezu unbegrenzter Höhe. Und äh, dieses Darlehen, das muss man dann am Ende der Transaktion wieder zurückzahlen, inklusive der Zinsen, die anfallen. Flashloans äh, werden eigentlich immer wieder und wieder und wieder für ähm, irgendwelche Exploits und irgendwelche Hacks genutzt. Das ist eigentlich also für die Hacker ein absolutes äh, ein ein Unglaublich wertvolles Tool, weil man hier nämlich Protokollschwachstellen nutzen kann ähm, oder Programmierfehler nutzen kann, ohne dass man selber viel Kapital mitbringen muss. Das Kapital leiht man sich einfach. Man macht, wickelt alles in derselben Transaktion ab. Und wenn man dann erfolgreich war mit seinem Hack, dann hat man natürlich viel Geld und kann dies auch davon diesen Flash wieder zurückzahlen und der Rest, der dann übrig ist, den behält man. Und das haben die ja auch gemacht. Das sieht man unter anderem auch hier ist die entsprechende Transaktion auf der Blockchain. Mit BSC-Scan kann man sich die aufrufen. Und hier sieht man also, das ist eine einzelne Transaktion und man sieht hier schon der ganze Hack. Das sind alles einzelne Vorgänge, Einzelschritte und das sind richtig, richtig viele. Also ich würde sagen Hunderte geschätzt, die alle in derselben Transaktion ablaufen wo immer wieder in diesen Spartan Pool eingezahlt wird, wo man also oder ein Swap macht, wo man also im Prinzip Spartan einzahlt, BNB rausholt oder umgekehrt und dann irgendwann auch selber in den Liquiditätspool einzahlt. Das sieht man hier zum Beispiel um einfach diese Preise auf brutale Art und Weise komplett zu verschieben, sodass dieser Pool quasi, wenn man es mal so bildlich ausdrückt, nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und die Preise alle nicht mehr richtig berechnen kann. Und das ist natürlich der Moment, wo der Hacker dann, wo die Hacker das dann eben entsprechend zu ihrem Vorteil nutzen. Also das ist... Ähm hier sieht man, das, es sind unglaublich viele Transaktionen, die hier immer passieren. Und da sind immer so hier eine Million, hier 500.000 Dollar Werte, eine Million, 500.000. Immer wieder wird hier geswappt, bis der Preis irgendwie nicht mehr stimmt. Dann wird hier wieder was in den Pool eingezahlt. Der ganze äh, Poolzustand wird hier durcheinander gebracht. Und ähm, den Flashloan, den sieht man hier auch als erstes. Da sieht man es also, ich hatte es ja gerade gesagt, 10.000 BNB ist eigentlich nicht richtig, wie es in dem react Artikel heißt. Es wurden 100.000 äh, BNB genommen. Den Flashloan, den gibt es bei PancakeSwap und ähm, den gab es hier also bei PancakeSwap. Und äh, es gibt aber noch andere Plattformen wie zum Beispiel Aave auch, wo man Flashloans nehmen kann, um dann äh, solche Sachen hier zu machen. Die Flashloans haben noch ganz andere sinnvolle Anwendungen, aber unter anderem kann man also einen Flashloan eben auch wirklich sehr gut für solche Sachen hier verwenden. So und hier ist also die erste Transaktion, ist dieser Flashloan, da wurden 100.000 BNB ähm, quasi geliehen und die letzte Transaktion, äh, also nicht Transaktion, sondern die letzte Aktion in dieser Transaktion, das ist, es wurden wieder 100.000 BNB zurückgezahlt. Hier ist also der Flashloan dann wieder zurückgezahlt worden und da kommen noch 260 BNB drauf, weil dieser äh, Loan natürlich auch Zinsen kostet. Also hat, haben die Hacker hier 260 BNB an Zinsen gezahlt, um diesen ganzen Kram hier abzuwickeln. Und natürlich haben sie irgendwie die 260 BNB aus der Beute, die sie da gemacht haben, genommen. Und dabei sind also dann... Assets im Wert von 30 Millionen Dollar abhandengekommen, die liegen jetzt. Man hat dann also ein bisschen seine Spuren verwischt und die liegen dann also in äh, jetzt zum Beispiel in äh, gewappten Bitcoins irgendwo rum. Und äh, es ist sicherlich spannend zu sehen, was, äh, wie diese Assets jetzt also verschwinden werden. Denn ähm, die müssen das ja so machen, dass man sie nicht findet, also dass man diese ganzen. Ähm, dass man also jetzt die Spuren, die die hinterlassen haben, nicht weiter verfolgen kann. Das werden die aber schaffen. In der, in der Regel ist das eigentlich die leichtere Übung, sowas hier zu strukturieren. Das ist im Prinzip so die Kunst. Man muss also sagen, das ist jetzt nicht irgendwie Geld, das die hier ähm, fürs Nix tun bekommen haben, sondern da, äh, da steckt auch schon einiges an Know-how hinter. Ähm, also auf jeden Fall auch hier äh, Hut ab für diesen absolut äh, intelligenten Bankraub, der hier stattgefunden hat. Ähm, Jetzt die nächste die nächste Frage ist also, was muss man jetzt tun, wenn man davon betroffen ist? Also ganz klar gesagt, wenn ihr direkt betroffen seid, also wenn ihr hier in diesem Pool drin wart, dann könnt ihr eigentlich überhaupt nichts tun. Man kann hier höchstens noch ein bisschen jetzt im Twitter von Spartan Protocol drin bleiben und mal gucken, vielleicht manchmal passieren ja so verrückte Sachen, dass die Hacker dann das doch wieder zurückzahlen oder dass man derer habhaft wird irgendwie und mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann irgendwie ein Refund. Das ist extrem unwahrscheinlich. Aber wenn es einen gibt, dann wird das natürlich hier auf äh, dem Twitter von Spartan irgendwie angekündigt. Also solltet ihr da vielleicht ein bisschen am Ball bleiben. Ähm, die andere Sache, die man tun muss jetzt, wenn man also nicht betroffen ist von diesem Hack mit dem BNB Pool, ihr müsst, wenn ihr also zum Beispiel in einem anderen Pool hier drin seid, ihr müsst auf jeden Fall eure Assets hier rausziehen. Ihr müsst hier rausgehen, weil ähm, äh, dieser Bug ist mit Sicherheit auch in diesen Pools hier noch drin. Das heißt also, diese Pools lassen sich auf jeden Fall weiter ähm, ausbeuten. Und ähm, äh, das heißt also, raus da. ne? Also nehmt eure Liquidität weg. Und jetzt kommt was besonders Dummes, was besonders Blödes, finde ich. Und zwar, äh, wenn man jetzt hier raus will... ne? Wo ist hier der Button? Bond ist es nicht, Join ist es nicht und Swap ist es nicht. Ja, gibt es hier einen Remove-Knopf? Nee, gibt keinen. Den gab es noch nie. Das ist einfach nur so eine äh, UI-Dämlichkeit, also so eine User-Interface-Dämlichkeit, die hier irgendwie drin ist. Und zwar äh, kommt man da raus, indem man irrsinnigerweise auf Join klickt. Also wenn ihr aus diesen Pools raus wollt, klickt auf Join, auch wenn ihr eigentlich lieber da raus wollt. Und dann von hier aus kann man über Remove eben aus diesen Pools hier seine Liquidität rausziehen. Das also jetzt hier als wichtiger Hinweis. Seht zu, dass ihr hier Land gewinnt, bis irgendwie ein Patch draußen ist und bis das Ganze also hier gefixt ist. Die andere Sache, die man eventuell machen kann, die ich aber definitiv jetzt nicht empfehlen würde, was ich früher immer gemacht habe in einer Alt, in, in der Marktphase, die also jetzt bis vor zwei, drei Wochen war, nämlich in der Phase, wo im Prinzip wir zwar im Bull Market sind, aber noch nicht am Peak vom Bull Market, da hätte ich jetzt hier beim Dip tatsächlich nachgekauft, denn... Also, ich hätte mir ein bisschen angeguckt, wie hier mit dem Protokoll, äh, mit dem Hack umgegangen wird. Sowas hier hätte mich eher abgeschreckt, aber... Normalerweise zum Beispiel beim Cover-Protokoll war das so, das wurde gehackt im äh, Dezember, glaube ich, 2020. Und da äh, ist der Kurs abgestürzt und da habe ich sofort nachgekauft, weil ich das Cover-Protokoll gut finde. Und weil äh, diese Protokolle und diese Teams hier zwei, drei Monate Zeit, äh, zwei, drei Monate später es schaffen, meistens irgendwie die ähm, äh, dieses, diesen verlorenen Boden wieder gut zu machen. Die Protokolle werden dann gepatcht und jeder Hack und jeder Bug wenn der gefixt wird, macht natürlich diese Protokolle stärker. Und bei Cover wurde das eigentlich ganz gut gehandhabt mit dem Hacker. Es wurde sehr offen kommuniziert, es wurde sehr prompt kommuniziert, es wurde auch ein gewisses Bedauern ausgedrückt. Ähm, da, was also finde ich doch total wichtig ist, so zwischenmenschlich, das sehe ich hier beim Smarten protokoll echt leider überhaupt nicht. Das ist irgendwie, finde ich, die pure Arroganz irgendwie hier sozusagen irgendwie ja und jetzt erst recht. ne Und nicht mal irgendwie zu erklären, man hat hier einen Patch, man hat hier einen Fix, weil jeder, der das hier liest, denkt jetzt irgendwie ja, dann gehe ich jetzt ganz schnell wieder in die Pools rein und die Pools sind nicht gefixt. Das heißt also, wenn der Pool wieder voll ist, also nichts hindert diesen Hacker daran, hier nochmal äh, alles leer zu machen. ne? Das also, das würde ich, das hätte mich auf jeden Fall davon abgehalten zu kaufen. Macht das also meiner Meinung nach, meine Meinung ist jetzt irgendwie also quasi nur ein Gedankenanstoß für euch. Ich finde, man sollte das nicht machen vor diesem Hintergrund. Aber ähm, es ist natürlich eine Chance, weil wenn dieses Protokoll das jetzt übersteht und äh, dann also ein vernünftiges neues Produkt auf die Beine stellt, kann das ja sein, dass das richtig dass dieser Kurs hier nochmal richtig durch die Decke geht. Ja, das als Stichwort. Da möchte ich noch kurz ein, zwei Sachen zeigen. Und zwar äh, gibt es hier auf der Seite blockchaincenter.net ähm, den Bitcoin Rainbow Chart von meinem letzten Video, äh, der, wo man also sieht, wir befinden uns hier schon in einer etwas heißeren Marktphase. Wir sind also hier, ähm, was den Bitcoin angeht, in dem Bereich, wo wir ähm, hier an diese Market Peaks kommen, die... Also dann quasi den Anfang eines bear -Markets einleiten. Man sieht hier, ist man ist schon im orangen Bereich. Wenn wir im roten Bereich sind, dann ist zumindest aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir in einem Bear-Market Danach ankommen. Man sieht, dass das mitunter sehr, sehr schnell geht, wenn also die Kurse oben am Peak ankommen, dass sie sehr stark abfallen. Natürlich ist dieser Rainbow Chart hier nicht eine Garantie. Also es ist keine wissenschaftlich präzise Vorhersage, sondern das ist einfach nur irgendwie so ein Chart, der einem so ein bisschen Orientierung geben darf. Deshalb also meine mein Vorgehen hier zurzeit ist ich nehme Profite mit, Take Profit, wir haben gesehen, der Ether ist schon wieder auf einem All-Time-High, das ist jetzt schon das vierte Mal innerhalb von zwei Wochen, dass wir ein All-Time-High erreichen, was die ganzen letzten Monate nicht war. Das heißt, Take Profit, man muss wirklich sehen, dass man irgendwie ein bisschen Geld vom Tisch drunter nimmt, wenn die Kurse so oben sind, denn ähm, die, äh, wenn das Ganze sich umdreht dann geht es meistens sehr schnell. Innerhalb von ein, zwei Tagen sind die Preise dann schon meistens 50% runter. Das war zumindest in der Vergangenheit so. Also seht zu, bitte denkt dran, nehmt irgendwie Gewinne vom Tisch, wenn ihr welche habt. Andere Metrik, die man hier auch sehr schön sieht, ist der Altcoin-Season-Index. Hier kann man also sehen, sind wir schon in der Altcoin-Season, was das ist und so weiter. In meinem letzten Video von Sonntag ähm, da hatte ich aber noch nicht diesen Chart hier, der das sehr schön zeigt. Hier wird also quasi... Ähm, gezeigt, sind wir jetzt schon in der Altcoin-Season, ja oder nein. Und man sieht hier, definitiv sind wir in der Altcoin-Season. Wir sind sogar hier in dem knallroten Bereich der Altcoin-Season, hier 96 vom Index, wie der genau funktioniert und so, müsst ihr euch mal selber anschauen. Und das heißt also, möglicherweise sind wir an einem Market-Top angekommen, möglicherweise aber auch nicht, weil diese ganzen Charts und Indizes hier, die sagen eigentlich, immer nur irgendetwas aus, was im Rückblick hier äh, mal funktioniert hat. Aber die Zukunft ist ja ungewiss und diese Charts können einem nicht die Zukunft voraussagen. Die können einem nur Infos über die Vergangenheit geben und aus der Vergangenheit kann man lernen. Man kann also sehen, naja, wir waren hier also schon mal in der Altcoin-Season und dann sind die äh, Altcoin-Preise alle runtergegangen und der Bitcoin gestiegen und jetzt wiederholt sich das Ganze, Bitcoin sinkt beziehungsweise bleibt stabil, Altcoins gehen durch die Decke. Die Bitcoin-Dominanz, die sieht man zum Beispiel bei CoinGecko auch. Hier Bitcoin-Dominanz 46%. In der Regel ist die Bitcoin-Dominanz bei über 50%. Und das deutet an, dass wir also in der Altcoin-Season sind. Und die Altcoin-Season, die ist am Ende des Bull-Markets in der Regel. Also nochmal, das sind alles Indikatoren, die darauf hinweisen, nehmt Gewinne vom Tisch, wenn ihr welche habt. Nicht alle, nicht Panik, sondern Langsam aber sicher entnehmen, Kurse beobachten und ähm, da auf Nummer sicher gehen, wenn man Gewinne hat, bevor die verloren gehen, durch einen drastischen Einbruch der Preise, der womöglich, womöglich in den nächsten Wochen kommt. Das jetzt von meiner Seite. Äh, bitte. Drückt noch auf den Like-Button, wenn euch diese Videos gefallen, wenn ich mehr so aktuelle Videos machen soll. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, dann bekommt ihr auch mit, wenn ich solche Videos veröffentliche. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute, bis zum nächsten Video.